Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Und heute haben wir noch einmal die Firma B-Modells im Angebot. Heute mit einem etwas längeren Güterwaggon, auch für Container bzw. Wechselbehälter. Den schauen wir uns natürlich gleich im Detail an. Vorweg aber dann, ihr kennt es, der Fahrplan, Informationen zum großen Vorbild, die heute etwas kürzer ausfallen. Dann natürlich alle Informationen hier zu unserem wunderschönen Modell in 1 zu 87. Wir gehen raus auch in die die Freie Wildbahn schauen uns die Fahreigenschaften an und zum Schluss dann das Schlusswort und die Artikelnummer. Ihr Fahrplan steht, wir legen los, viel Spaß starten wir unseren Fahrplan also mit dem großen Vorbild. Und da, wie eingangs ja schon gesagt, fällt es heute etwas kürzer aus, denn wir haben euch ja vor kurzem das Video zu diesem wunderschönen Wagen vorgestellt, nämlich den Containerwagen auch von der Firma B-Modells mit der Artikelnummer 54 121. Da ist es so, dass die Informationen im Prinzip hier eins zu eins die gleichen sind. Das heißt, das erzählen wir euch jetzt nicht nochmal, sondern wenn euch die Informationen zum großen Vorbild interessieren, dann klickt einfach für dieses Video hier an und ihr werdet dann alles erfahren, was es über diese Wagen zu wissen gibt. Wir werden euch das Video natürlich verlinken, keine Sorge. Angekommen mit unserem Fahrplan jetzt bei unserem wunderschönen Modell hier in 1 zu 87 und da schauen wir uns natürlich wie immer an, wie kommt das Modell zu uns. Wir haben hier wieder eine sehr hochwertige Verpackung der Firma B-Modells, innen alles wunderschön weich ausgelegt mit Schaumstoff und was mir besonders ins Auge gefallen ist, schaut mal hier was da steht, 5 Sterne VIP Edition und ähm, ja, das denke ich kann man auch wirklich so unterschreiben, denn... Der Wagen macht wirklich einen sehr, sehr guten und hochwertigen Eindruck. Wir haben neben dem wunderschönen Wagen natürlich auch Beladung mit dabei und haben hier zwei Wechselbehälter, weil sie sind oben offen, das heißt, es sind keine geschlossenen Container. Mit äh, dem Aufdruck von DB Cargo Güter gehören auf die Schiene, InnoFried, also auch die Bedruckung, alles wunderschön trennscharf, auch hier mit Warnaufklebern, also wirklich sehr schön gemacht, sehr hochwertig, stell ihn mal daneben. Dann kann man sich nämlich diesen Wagen auch mal angucken, mit und ohne Beladung und was mir persönlich direkt ins Auge gestochen ist, ist dieser wunderschöne Übergang hier. Ich nehme den jetzt auch mal runter. Keine Sorge, es gibt Detailaufnahmen und zwar hat man hier nicht nur diese starre Kupplung zwischen den einzelnen Wagen eigentlich, weil es sind eigentlich zwei einzelne Wagen, die als Einheit mit einer starren Kupplung sozusagen miteinander verbunden worden sind und diese Kupplungsstange hat man hier sehr schön umgesetzt und man hat auch die Bremsschläuche wirklich fest an den Wagen dran gemacht. Sie sind schön weich und flexibel. Das heißt, wenn der Wagen in die Kurve geht, dann gehen diese Schläuche sogar mit. Und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, keine Sorge, das werdet ihr gleich alles zu sehen bekommen. Und auch ansonsten die Gestaltung des Wagens finde ich sehr schön. Hier in der Mitte natürlich das große Loch, was bei den Wagen halt nochmal so üblich ist. Und auch hier über den Drehgestellen im Prinzip die ganzen Schläuche und Rohrleitungen für die Bremse. Wir haben hier an dem Wagen... Auch die Einrichtung für die Bremse, wo wir zum Beispiel die Bremse ausschalten, bzw. Ähm, den GP-Wechsel einstellen. Wir haben hier die Rangiertritte mit dem Rangiergriff auch schön farblich abgesetzt. Wir haben hier vorne auch wunderschön die, Ran hier der Wagen runter. die Rangiergriffe, die sind im Prinzip dafür da, wenn der Rangierer praktisch, zwischen den Wagen, also man muss sich jetzt hier noch einen anderen Wagen vorstellen, praktisch entkuppeln möchte, muss er sich hier unter die Puffer drunter schwingen. und um sich dann festzuhalten, hat man diese Griffe hier und daran kann man sich festhalten, man kann sich dann relativ sicher auch unter den Puffern drunter durchbewegen und dann hier entkuppeln. Kupplungen sind bei, Kupplungen, also Bügelkupplungen, die aber noch nicht montiert sind, das machen wir gleich. Und auch ansonsten auf der Seite ist zu erwähnen, die Bedruckung wirklich wunderschön trennscharf. Hier haben wir im Moment, jetzt muss ich schauen, auf welcher Seite das hier ist. Hier vorne ist das ähm, Rad für die Handbremse, auch schön farblich abgesetzt. Und auch die dritte in Silber gehalten. Alles sehr, sehr schön. Hier an den Seiten diese gelben. Punkte, das sind, wie auch natürlich bei dem anderen Wagen, die Vorrichtungen, wenn der Wagen zum Beispiel verschifft wird oder niedergezurrt werden muss zur zusätzlichen Sicherung, dann hat man hier diese Ösen, an die man dann halt Ketten anlegt und dann wird der Wagen sozusagen am Boden zusätzlich festgezurrt. Also ihr seht, alles in allem wirklich eine sehr gute, hochwertige Verarbeitung. Ich stelle mal einen Wechselbehälter wieder hier drauf, dann sieht er nicht so nackt aus. Der andere, den stelle ich mal so hier neben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, was bringt der Wagen mit? Wir haben hier natürlich, genau wie bei dem anderen, eine hervorragende Verarbeitung auf dem, ähm, auf der Oberfläche hier vom Wagen, so dass im Prinzip die Wechselbehälter oder auch Container, dann mit ihren Löchern wunderbar in diese Zapfen hineingreifen und der Wechselbehälter oder der Container steht sicher auf dem Wagen, sodass er dann in der Kurve auch nicht herunterfliegt. Es ist ein Doppeltragwagen, wie gerade eben ja schon erwähnt, mit dem Übergang, den man hier wirklich super umgesetzt hat. Das kenne ich so bei keinem anderen Hersteller, der das wirklich so schön umgesetzt hat. Es ist eine limitierte Auflage wieder von der Firma B-Modells. Wir haben äh, ein NEM 302 60er Kupplungsaufnahmeschacht mit Kurzkupplungskinematik. Mit dabei sind Bügelkupplungen, aber die kann man dann logischerweise bei sich zu Hause relativ einfach ja dann tauschen gegen Kurzkupplungen der Firma Rocco oder zum Beispiel Fleischmann. Außerdem hier mit an Bord ist natürlich auch ein kleines Zurüstbeutelchen. In diesem Zurüstbeutelchen haben wir eben beschriebene Bügelkupplungen, die hier mit beigeliefert werden, zwei Stück. Wir haben auch hier wieder Ersatzpuffer mit bei, das heißt, wenn ihr mal ein Puffer kaputt geht, haben wir hier direkt Ersatz mit bei und wir haben hier auch noch Bremsschläuche mit dabei, denn, und das ist auch schön für einen Güterwagen, wir haben hier über der, Kupplung, äh, über der Kupplung die Löcher für die Bremsschläuche. Das heißt, wenn man sich den Wagen zum Beispiel in die Vitrine stellen möchte oder dann halt als Schlussläufer laufen lassen möchte, hat man die Möglichkeit, die Kupplung rauszuziehen und sich dann diese Bremsschläuche dann hier reinzustecken. Das sieht optisch wirklich sehr schön aus und ich finde, das macht auch sehr viel her. Eigentümer des Wagens hier auf dem Längsträger ist die Firma VTG Deutschland. Die Behälter, die sogenannten Scraptainer, sind von der Deutschen Bahn, also sprich von DB Cargo. Die werden dann mit dem Wagen sozusagen dann transportiert. Die Länge über Puffer haben wir hier 330 mm. Und jetzt kommen wir auch natürlich noch zu etwas ganz Besonderem, nämlich der Bezeichnung. Da möchte ich eher noch mal drauf eingehen. Denn wir haben hier anders wie bei dem kleineren, Containerwagen, den wir euch ja schon vorgestellt haben, hier eine andere Typenbezeichnung, denn wir haben hier logischerweise auch einen etwas längeren Wagen und vor allen Dingen auch einen Doppeltragwagen, denn wir haben hier die Güterwagenbezeichnung SGGRRS und wie wir ja schon wissen, der Anfangsbuchstabe, immer groß geschrieben, steht für die Gruppe, der Güterwagengruppe. Um welchen Wagen handelt es sich? Wir haben hier einen Flachwagen mit Drehgestellen in Sonderbauform, also sprich speziell für den Transport von Containern oder Wechselbehältern. GG steht für den Transport von Containern mit einer Gesamtlänge über 60 Fuß, also wie gesagt die etwas größere Variante. RR steht für Wageneinheit, das ist das, was ich gerade eben sagte. Im Prinzip sind es zwei einzelne Wagen, die mit einer starren Verbindung zu einer Einheit zusammengekuppelt sind und auch bleiben im regulären Betrieb. Und S, ganz zum Schluss, steht für eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 100 kmh. Da sind wir am Ende unseres heutigen Videos leider mal wieder angekommen und auch hier kann ich nur mit meinem Schlusswort sagen, B-Modells hat wieder sehr gute Arbeit gemacht, finde ich wirklich schön, insbesondere hier den grünen DB Cargo trainer Der Wagen, wunderbar. Auch vor allen Dingen der Übergang ist wirklich ein Highlight bei diesem Wagen. Auch das, ähm, alles was sich unter dem Güterwagen befindet, sprich die ganzen Rohrleitungen, alles sehr schön umgesetzt. Die Rangiergriffe hier, davon zehn Wagen hintereinander, schöner Ganzzug. Das denke ich wäre richtig, richtig geil auf der Anlage und wär, wäre wirklich ein Augencatcher. Aber, nun gut. Wir haben jetzt nur einen hier stehen und bei diesem einen soll es auch bleiben, was die Artikelnummern angeht, denn die Firma B-Modells hat, wie ihr ja bestimmt schon wisst, eine Menge dieser Güterwagen im Angebot mit unterschiedlichen Ladungen, die es dabei gibt und deswegen behandeln wir jetzt hier exemplarisch nur dieses eine Modell. Das hat die Artikelnummer 90.621. Diese Artikelnummer könnt ihr auf unserer Internetseite www.modellbahnunion oben in unsere Suchzeile eingeben. Dann kommt ihr nicht nur zu diesem wunderschönen Wagen, sondern auch zu allen anderen Wagen, die die Firma B-Modells im Angebot hat. Und die könnt ihr euch dann natürlich genauso einfach dann auch in den Warenkorb legen wie diesen Wagen hier. Ihr könnt auswählen, ob ihr Wechselstromachsen haben wollt oder nicht. Legt wie gesagt alles in den Warenkorb, lasst es euch liefern und seid glücklich. Solltet ihr Fragen zu unserem Produkt hier jetzt haben, kein Problem, einfach hier unter dem Video die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine Mail schicken an info.modellbahnunion.com und in beiden Fällen werden wir uns natürlich dann schnellstmöglich bei euch melden. Wir sind jetzt ganz am Ende angekommen, das bedeutet alle aussteigen, Endstation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.